Dinosaurier, die wie Vögel atmen. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast, Expeditionen in die Forschung und Du kannst mitreden. Vögel haben einen besonderen Körperbau, der ihnen das Fliegen erleichtert. Haben sich diese Eigenschaften also wegen der Evolution des Fluges entwickelt? Nicht unbedingt. Viele Dinosaurier teilten nämlich einige dieser Besonderheiten, ohne selbst flugfähig gewesen zu sein. So auch bei Pelicanimimus poliodon, wie ein internationales Forschungsteam herausfand. Die Art gehört zu einer Gruppe Dinosauriern, die zwar straußenähnlich aussahen, aber keine Vögel waren. Ein 125 Millionen Jahre altes Fossil dieser Spezies zeigt hakenförmige Knochen, die mit den Rippen verbunden sind. Das könne bedeuten, dass Pelicanimimus das besonders leistungsfähige Atmungssystem der Vögel besaß. Auch das verknöcherte Brustbein sei ein typisches Vogelmerkmal. Elena Quester, Erstautorin der Studie, meint dazu, offenbar ist der Ursprung solcher vogeltypischen Merkmale älter und weiter verbreitet als gedacht. Spannendes Thema? Lass es uns wissen. Tschö!